Bin ich jetzt schon live. Ja, ich glaube schon. Hallo Leute. Oh, wow. <lacht> okay, grüß euch. Hallo, ich bin noch kurz am technischen äh, Herausfinden am technischen Was ich du überhaupt da? Shit. Okay. Hallo, hallo, hallo. Ich habe gerade festgestellt, dass mein Computer äh, noch rennt. da drüben. Das ist natürlich auch nicht gut. Oh, Mann, oh Mann, ich bin wieder mal hervorragend vorbereitet. Eigentlich wollte ich nur sehen, ob ich das irgendwo mitschauen kann. Nein, man Come on. Nein. Hüt, hüt, Na. Ah. Okay, ich bin irgendwie zu beutschert. Um. So. so, Mein Computer sagt, ich bin da. Mein Computer. Sagt, das ist Bookie, da. wenn man sie bei der hört. Das ist Spooky, wenn man sie bei der hört. Das okay, warte. Sich... Gut. Und jetzt probiere ich die Kamera umzudrehen. oh ja. Okay. Now we are getting somewhere. So. Schauen wir mal. Okay. Cool. Ich weiß jetzt nicht, ob das Bild besser ist. Aber. Vielleicht drehen wir da mal ein Licht auf, ne? Hm? Drehen wir Licht auf, drehen wir Licht auf. Die Sex der Livestream ist hochkomplex organisiert. So. Und wie schauen wir jetzt aus? Oh ja, man sieht mehr. Cool. So. Okay, okay, okay. okay. So. Wow! Da ist er schon. Ich freue mich schon, ich auch. Er ist der Beste. Super cool, danke, danke. Sehr nice. Ah. Äh, was ist drin wir Eva Fraser den Bruce. also da bist du aus. Ich kann in den Computer reinschauen. Ist trocken. Äh, sehr cool. Ich sehe nämlich hier jetzt, also hier ist er Und Genau, ich habe jetzt meinen ganzen Sauerstreu in meinem Zimmer. Das ist gar nicht so cool. Aber ja, was soll's. So, jetzt ist ein bisschen weniger Sauerstreu. Okay. Ja, äh, da bin ich. Grüß euch, meine Lieben. Schauen wir, ob die Linse noch ein bisschen besser wird. besser? Ich glaube da nichts. Warum mache ich keine Videos mehr? Ich mache noch Videos, ich habe jetzt gerade ein Video online gestellt, Zwergen weit werfen. Sollte man sich unbedingt anschauen, ah, ist glaube ich ganz lustig geworden, ich war jetzt in den letzten zwei Wochen recht beschäftigt, mit Arbeit, Geld verdienen und so, es ist nämlich so, dass ich mit meinem ähm, YouTuben nicht wirklich Geld verdienen. Deswegen ähm, tja, muss ich arbeiten, um äh, davon irgendwie leben zu können. So schaut's aus. So, jetzt mache ich da aber noch. Come on. Ah, ich bin so gut organisiert heute, das ist der Wahnsinn. So. Ähm. Um. Wieso bin ich das jetzt ausgelockt? Alter. Mein Computer macht Sachen mit mir. Diese NSA. Versteht's die NSA macht Sachen mit uns. Die nicht mehr lustig sind. So, jetzt können wir einen live Livestream. Ich will nämlich versuchen, dass man genau. Livestream. Fragmente. Wo ist er? Ich So. Ich rede jetzt mehr oder weniger eigentlich äh, mit mir selber. Also habt keine Angst. So. Jetzt. Okay. Halala. Okay, das Stream läuft seit 5 Minuten. Ich könnte hier. Und. <lacht> ja, ich. Sorry für die, für die unglaublich schlimme Nahaufnahme. <lacht> äh, ich bin nicht wieder weg, jetzt geht's besser hier. Sorry. <lacht> ah, okay. Ähm, ja, grüßt euch. Äh, ich bin heute etwas chaotisch unterwegs. Das heißt, das war eine Quick, Quick-Geschicht. Ich wollte auch noch wieder mal auf YouTube was machen und wieder mal Livestreamen. Ich hatte auch große Lust auf Instagram Live zu gehen. Vielleicht mache ich das im Anschluss noch. Ich weiß es noch nicht genau. Ähm, ja, was war los? Die Wochen war ich jetzt, ich weiß nicht, ob jemand von euch meine Instagram-Story schaut. Und wenn ja, wenn nein, dann würde ich. Äh, euch bitten, unbedingt, um reinzuschauen, weil ich glaube, es ist ziemlich cool. Äh, Servus Thalia! Ähm, ja, also ich war jetzt ähm, Instagram-Torres at mabacher, bitte, bitte folgt mir. Ich war nämlich die Woche in der UNO in Wien und habe dort eine ähm, äh, Konferenz, einer meiner Kunden, die macht nämlich Social Media, hat eine Konferenz dort mit so 500-600 Gästen aus aller Welt, und ich mache dafür die Social Media Arbeit, und da haben wir jetzt das ganze, die ganzen drei Tage diese Konferenz gehabt, und da habe ich dann geschaut, dass man, was sie da was tut, und, yes, wir haben es geschafft, Twitter Nummer 2 in Österreich, mit dem Hashtag. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Ich sehe gerade, warum kommen keine Petit Cuisine mehr? Nico Stamatis, äh, du, es kommen wieder Petit Cuisine, ich habe es geplant, ähm, wie gesagt, es ist halt so, dass ich immer äh, die Zeit und die, die, die, die Kreativität brauche und auch immer die richtigen Assistenten finde die richtig gut kochen können. Weil ich bin eigentlich gar nicht so gut Koch und ich bin total inspirationslos, was das betrifft. Ich mag das dann gerne ins Szene setzen und so, und essen mag ich auch gerne. <lacht> Aber ähm, was das, das ähm, ja, erfinden oder kochen, da ist es immer gut, wenn ich einen hab, der sich da, da mit Passion reinlegt. Und ich habe Assistenten, und wir haben schon Ideen, und es werden welche kommen. Keine Sorge. Ich sitze im Rollstuhl, bin jetzt von Plastik. Tetraplastik. Okay, kann ich lesen, macht auch nicht so gut. Und habe eben und die 14 Jahre. Die Corinna Hösel. Servus Corinna, schön, dass du mich gefunden hast. Ähm ja, freut mich, dass du da bist. Ich hoffe du findest meine Videos cool und äh, ja, lass mich wissen, was du hältst davon. Machst du selber auch Sachen? Weil mit dem Handy das ist sie ja eigentlich überhaupt kein Problem. Ja, da sind wir schon bei der Empfehlung. Ich habe eine Empfehlung für euch. Und zwar den Tipitus. Tipitus, ich schreibe das um. Oder auch nicht, ich hätte meinen Schreibtisch vorher zusammenräumen sollen, damit ich dann mit euch. Ihr seht, ich habe noch mehr Jausen da Stunde. Es gab ein Modellabrötchen. Oh. Ja. Also, dieser Quickie ist Quickie und völlig improvisiert, Leute. So. Da schreiben wir das zu das ist ein ziemlich cooler YouTuber, den ich jetzt gerade entdeckt habe, da ist sein Channel, den werde ich gleich mal teilen mit euch, sehr gut, also diesen YouTuber, das Zipidus unbedingt anschauen, ah, er ist super, ist nur ein ganz kleiner, junger YouTuber, aber ich glaube, der wird ziemlich super, weil äh, ja, er erinnert mich sehr an mich, muss ich gestehen, ähm, weil er hat dieselbe Behinderung wie kommt aus Deutschland und was was das coole ist, ähm, er ist noch viel jünger als ich, oh mein Gott, wie gern wäre er wieder 20, seit er Jahren kann. und er macht die Filmakademie, oder zur Filmschule geht er, und er steht gerade am Anfang seiner YouTuber-Karriere, und ich glaube, dass der richtig, richtig geile Sachen machen wird. Deswegen unbedingt schaut euch den Kanal an, Tipitus, und da kam eine Frage, ja, ich kenne den Film ziemlich beste Freunde, äh, war ganz okay, aber, ich mein, ja, ob der, der große Erfolg ist, da hat er das Thema angesprochen, aber das Ding ist, äh, das ziemlich beste Freunde ist aber, ein Film, wo ein reicher Mensch behindert wurde, und wenn man reich ist, der ist ein bisschen leichter, als wenn man normal ist, und wenn äh, man Lebensunterhalt äh, jedes Monat was machen muss. Also reiche Menschen haben schon, auch wenn sie behindert werden, wesentlich leichter, als äh, weniger wohlhabende Menschen. Äh, deswegen, ja, netter Film, aber jetzt auch nicht unbedingt eine Offenbarung, finde ich, aber generell ist es gut, dass es den Film gibt, weil er dadurch das Thema Behinderung einmal ange angegangen wird und dass die Leute generell wieder mal drüber reden, also das finde ich schon gut. Jo, ähm, um, was haben wir noch? Ich habe ja noch irgendwelche Fragen? Außer, wie viel Haare habe ich in der Nase? Alter Schwede! <lacht> Total Fuse One? Irgendwas haut da auch nicht hin, oder? Ja. E Gut, äh, uh, äh, <lacht> uh, jo jo jo jo, ähm, was wollte ich sonst noch erzählen? Was habe ich denn reingeschrieben in meine Video-Beschreibung? Heute könnt ihr mir das sagen. Was steht da drin? Okay, das geht nicht. Ich glaube, das ist echt super. Ich bin so selten auf YouTube live, dass das alles Ah, doch, ich kann es wahrscheinlich stellen. ja yep. News, mein Job. YouTube-Empfehlung, wunderbar. Also. News. Was für News gibt's bei mir? Außer. Was ich. Gut. Gut, gut, gut. Jetzt ist wieder weg. Yep. Genau, also kennt ihr mein Video Zwergenwerfen schon? Ich hab's da oben, ich hoffe, ja genau da oben im Eck, ist ein äh, Icon, man kann draufklicken, kommt direkt zum Video, haben wir mit einem Freund gemeinsam gemacht, und ähm, da kommt eine Frage, soll ja auch ein neuer Film rauskommen, Wunder 2018, ich bin Wunder, nochmal zur Erinnerung, was heißt. Äh, Wunder, der Film den habe ich auch schon gesehen. Äh, danke Nico. <lacht> Freut mich, wenn es gefallen hat. Bitte teilen, okay? Ähm, was würde ich sagen? Ja, ich habe den Film Wunder gesehen mit der Julia Roberts. Ähm, ist ein netter Film. Ist ein wirklich netter Film. Ist jetzt nicht zu übertrieben. Kann man durchaus super nachvollziehen bis dem Jungen geht, wie Julia Roberts finde ich super, weil sie einfach schon, ja, sie, sie wirkt oder älter und ein bisschen verbraucht. Ich bin für mich echt eine Mutter, die einfach ein schwer zu kämpfen hat mit ihrem, also tagtäglich kämpft, damit es Kind gut geht und die besten Chancen hat. Finde ich super, ich finde, es ist nicht zu übertrieben alles. Sie haben das ehrlich gesagt ganz gut gemacht. Ähm, ich glaube auch, dass das für das Kind mit so einem deformierten Gesicht äh, nicht leicht ist. Aber im Grunde ist es. Äh, Im Grunde glaube ich wird, der Film passiert auf einer Begebenheit glaube ich. Und im Grunde wird es der Bursche schon schaffen im Leben, glaube ich man sein Gesicht ist halt entstellt, aber äh, wenn man mal drüber hinwegkommt, dass also er so ausschaut und ihn kennenlernt, glaube ich, dann geht es schon. Ob er jetzt leichter Beziehung finden wird, ist eine Frage, aber ansonsten, glaube ich, wird es schon ganz gut laufen. Was ist mein Lieblingsfilm? Holy fuck. Gute Frage. Ich finde, ganz ehrlich, ich glaube er heißt Balboa, mit dem Rocky-Film, wo er als alter Mann noch in den Ring steigt, das ist nicht der letzte Rocky, wo er dann schon den jungen Boxer trainiert, sondern den davor, den finde ich ziemlich geil, weil es ist ein schöner Film über das werden und Rocky ist generell einer meiner Lieblingsfilmserien, also Filmreihen, und ich finde den Film ziemlich, ziemlich geil gemacht, ziemlich cool, ziemlich emotional, vor allem, weil der Hauptkampf im Film, der wurde äh, in einem, in einem äh, Boxstadion gedreht, Während ein echter Boxkampf danach lief, also sozusagen im Vorprogramm, hat die Filmcrew diesen Boxkampf gedreht, ohne dass das Publikum, bis sie Tickets gekauft haben, für den Hauptkampf. Die haben bis nicht gewusst, dass da auch Filmcrew kommt und als Vorkampf praktisch der Endkampf vom Rockyfilm gedreht wird. Das heißt, das Publikum wusste nicht, dass sie im Film sind. Und wie wir es dann gehört haben, und alle so, Rocky, Rocky, es ist alles so, das ist nicht gestört, die sind nicht bezahlt können, dass sie es das machen, die sind einfach abgegangen wie ein wegen dem Film, wegen dem Rocky. Und ich glaube, dass das ist, das, ist, das ist, wenn du als, als Filmemacher so eine Figur kriegst und die über 20 Jahre oder 30 Jahre lang äh, praktisch quasi verkörperst und zum Leben erwächst und dann gehst du in so ein Stadion und die Leute rasten aus, weil das einfach äh, weil sie begeistert sind von dem, weil sie wie ich bin mit Rocky aufgewachsen. ich mir mein, ich als Kind im ersten gesehen und ich habe mir alle angeschaut und Rocky war einfach mega geil, man hat dann da eine Gäste und du du hast die Figur geschaffen und die Leute fahren alle ab drauf und sehen das als echten Boxer und sind begeistert davon. Ich glaube, das ist das Beste, was da als Filmemacher passieren kann. Und ich finde das ziemlich cool. Ich glaube, das war auch für den Silvester Stallone eine wahnsinnig, wahnsinnig emotionale Geschichte. Und mir hat es voll taugt, also. Gut, äh, da haben wir. Mac 007. Du bist ja Android-User. Wie schaut es mit den Bedienungshilfen? Unter anderem weißt du, ob die genauso gut sind wie unter iOS? Puh, mein guter Andy 007. Da muss ich gestehen, das weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, dass viele äh, blinde Menschen und sehbehinderte Menschen auf Apple Vollgas opfern, weil Apple ist ja das geschlossene System das heißt, die lassen nichts raus, die machen alles selber, und du kannst dem Handy nichts umstellen mit irgendwelchen anderen Launchern und anderen Betriebssystemen und so, deswegen, und Apple hat von vornherein viel Energie und Zeit in, die, in diese Barrierefreiheitstools investiert, deswegen gehen wir, also ja gut, äh, ich bin mir nicht sicher, ob Android da auf demselben Level ist, ich glaube aber, dass einiges schon geht aber da die Struktur von Android ja so ist, dass sie offen ist und andere äh, Programmierer und Designer Sachen machen können, und auch jedes Handy anders ist, ist es wahrscheinlich schwieriger, da eine durchgehende hohe Barrierefreiheit herzustellen. Also grundsätzlich glaube ich schon, dass man als sehbehinderter oder blinder Mensch Android benutzen kann, aber inwieweit das geht, da bin ich leider überfragt. Wenn ich auch eine Empfehlung abgeben darf, ich bitte darum, äh, Joachim Meyerböck, äh, mir ist vor kurzem der Film Hasta la Vista wieder eingefallen. Der ist auch sehr gut. Hasta la Vista, das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Vielleicht kenne ich unter einem anderen Namen. Worum geht's da, wer spielt da mit? Bitte schreib schnell in die Kommentare. Dann, ich finde auch den Film Rico und Oskar. Cool, ist zwar ein Kinderfilm. Rico und Oskar sagt mir jetzt auch nichts. Kannst du mal bitte meine Schwester grüßen? Sie heißt Sophie. <lacht> ja, grüß Gott, Markus. <lacht> äh, ja, also liebe Sophie Stammertis, Stamatis? Liebe Sophie Stamatis. Hi, liebe Grüße von deinem Bruder. Uh, du wurdest jetzt auf Marbacher TV gegrüßt. <lacht> um, ja, haben wir über Oh, ich habe jetzt gerade meinen allerersten Dab die Woche gemacht. Ich bin jetzt unter die Daber gegangen. Richtig cool. Ich komme mir wieder vor wie Mitte 20. Also nein, mit der 10? Ist, na, gibt's mit der 10? Ist das so 15 rum? Mit der 10 klingt komisch, oder? Puh. Ah, das ist ein belgischer Film von 2011, da es um drei Behinderte, die gemeinsam nach Spanien waren, um was zu erleben. Ach so, okay. Nee, den kenne ich nicht. Sorry. <lacht> ähm, ja. Was gibt's noch zu erzählen? Was habt ihr so erlebt? Was tut sich bei euch? Habt ihr Fragen? Bitte, bitte, stellt mir Fragen, weil sonst weiß ich nicht, was ich noch reden soll. Ähm. Hm. So. Ich tu nur, das ist mein Lieblings- <lacht> Eva. Was, Eva, wir zwei haben ein Video gemacht? Shit, jetzt weiß ich gar nicht, wer du bist. Was haben wir gemacht? Hilf mir bitte kurz auf die Sprünge. Du vermisst doch was. Eva, Fraser, Häuser, ich Plus. Hm. Sorry, du musst mir jetzt wirklich auf die Sprünge helfen. Eva. Echt, das ist ja so am Hör. <lacht> Uh, mein Lieblingsessen. Puh, schwierig zu sagen. Was mag ich am liebsten? Meine Lieblingssüßigkeit. Ach, Interview, Jobwärts. Wir haben uns... Ah, damn it! <lacht> Sorry, hallo Eva. Um, ja, das Video, das kommt erst. Ich hab, ach so genau, das Video, was wir gedreht haben für meinen Kanal. Richtig, richtig, richtig. Das habe ich, wie gesagt, ich war jetzt die letzten zwei Wochen sehr beschäftigt, deswegen gibt es das Video noch nicht. Es kommt, keine Sorge, und ich glaube, ich habe deinen Kanal abonniert. Bin mir, glaube ich, sicher. Falls nicht, mache ich das jetzt dann gleich noch. Um. Aber ich glaube, ich habe dich abonniert. Und du darfst gerne erfolgreicher werden, wie ich. <lacht> Ah okay, ähm, äh, jetzt geht's los. Lieblingsessen. Ähm, hm, schwierig. Sehr gut, ich danke dir. Ähm, also, was mag ich am liebsten essen? Ich mag am liebsten essen... Schwierig. Ich bin da gar nicht so äh, kompliziert. Hauptsächlich vegetarisch. Vegetarisch wird es schon sein. Eine <lacht> gute äh, Cremesuppe ist zum Beispiel geil. Karottencreme, Kürbiscreme. Ziemlich cool. Eine ähm, gute Lasagne ist auch geil. Oder richtig fetter Gemüsestodo. Ich habe jetzt mal kurzem erst einen richtig geilen Gemüsestodo gegessen. Holy shit. Der war gut. Äh, go vegan? na vegan muss ich es nicht brauchen. Also man muss nicht übertreiben, ich mag gerne Käse, ich mag gerne Fisch, also ich bin kein Veganer, ich bin Vegetarier, das genügt mir. Was meine Süßigkeiten betrifft, so versuche ich das zurückzuschrauben, hin und wieder was mir hinreißen dazu, also ein Stück Schokolade. Leider. Aber im Grunde versuche ich ja, was hier bei der Kamera jetzt nicht zeigt, ist die riesige Kugel, die ich mit mir rumschleppe, und die leider immer größer wird. Fuck. Also ich versuche, abzunehmen. Nein, ja. Ich würde gerne abnehmen, aber ich probiere es gar nicht ernsthaft zu. Um, aber ich sollte abnehmen. Und dazu gehört kein Schokolade, genauso wie mit das Nutella, was ich gerade gegessen habe. Ist auch keine gescheite Idee. Aber heute habe ich eh nicht viel gegessen, und. Aber wahrscheinlich ist es auch nicht richtig, weil genau das, was ich gegessen habe, war nicht gescheit. <lacht> Ach, anyhow. Um, ja. Was haben wir noch? zwei wieder eine halbe Stunde, miteinander gequatscht, oh da kommt noch was, kommst du noch mal nach Hamburg und kann man dich da treffen. Hallo Nico, also, es ist so, ich habe geplant, dass ich im Sommer mal zumindest bis nach Berlin komme, und dann mit ein paar YouTubern aus Deutschland treffe, die auch behindert sind, und wir dann Fat The City unsicher machen und einmal ein paar Videos zusammendrehen werden, glaube ich. Hoffe ich. Das wäre ganz cool, glaube ich. Und äh, ja, wenn ich da, da bin, ich meine Hamburg ist sicher noch weit weg von Berlin. Ich weiß, aber äh, das ist so der Plan. Und das ist wahrscheinlich das Nächste, wo ich jetzt einmal Richtung Hamburg kommen werde. Das haben wir da. an Ich finde meine Dokumentation immer sehr. Spannend, weil diese neuen Einblicke ermöglichen hast, 2018, wieder Pläne für diese Richtung. Ah, ah mein Mabacher-Film meinst du, gell? Ähm, Na, ist jetzt nichts geplant, ehrlich gesagt. Der Film selber wird jetzt noch, äh, der läuft jetzt noch bei einigen Festivals, was sehr cool ist, und äh, Ansonsten wird er sicher irgendwann nicht so auch in den Fernsehen kommen. oder wir probieren zumindest, dass es ins Fernsehen kommt, der Regisseur, und, aber ich selber habe jetzt nicht geplant, irgendwelche Dokus zu machen, oder so, nee. Ist nicht in Planung. Gibt sonst noch was, ähm, womit ich dienen kann? Falls ihr mehr Fragen habt oder so, wie viele Leute sind eigentlich heute da? Sieht man das irgendwo? Acht Leute? Hallo, Total View Times. Vier Stunden? Wie gibt's? So, ja eine halbe Stunde? Nein, acht. Richtig, richtig. Kannst du auch mal London liegt im Nordpol angucken? Tja, ist wunderbar. Voll witzig, den habe ich erst gesehen. Gestern. Voll irre. diesen in London liegt auf Nordpol Film. Habe ich wirklich gestern gesehen, das ist echt ein Zufall, Über diesen Film äh, bin ich auch zum Tipitus gekommen. Und das ist echt lustig. Also ich habe ihn gesehen, da war der <lacht> Sakula, Sakultax. Tox, so heißt er genau. Das war der Sakultox, ein richtig süßer Jung. <lacht> Ist aber ziemlich cool gemacht und er hat da auch sehr, sehr, sehr, sehr gut gespielt, finde ich. Ähm, ja, richtig der Film. War echt überrascht. Hut ab, gut gemacht. <lacht> Muss man sagen. Aber ich habe vorher auch nicht gewusst, was es den gibt und. Ich glaube, er selber war überrascht, dass er jetzt online zu sehen ist, aber ich war sehr begeistert vom Film, er war ziemlich cool, doch kann man empfehlen. Ähm, ich spiele keine Videogames, aber am Handy habe ich Loop, L-O-O-P, äh, das spiele ich oft, und so eine Art Tetris-Variante, aber ansonsten eher wenig Spiele. Ah, okay. McAndy, da habe ich vorgestanden. Natürlich, das ist jetzt, äh, das bleibt weiterhin Teil meines Videokanals. Ich, äh, ob jetzt wieder OF drinnen sein wird, weiß ich noch nicht. <lacht> Es gibt noch die Gebärdensprache, die man beim ORF ähm, zeigen könnte. Das wäre ehrlich gesagt noch eine spannende Sache. Ansonsten gibt es gibt's garantiert wieder Accessibility-Checks, ich habe auch äh, vor, ein bisschen so touristische Sachen zu machen, um zu zeigen, was kann man in Wien mit dem Rolli machen, also als Rollifahrer in Wien, speziell als äh, Elektrorollstuhlfahrer in Wien, ich weiß, das ist sehr speziell, aber wenn ich was als Elektrorollstuhlfahrer machen kann, kann ich es definitiv auch als Handrollstuhlfahrer machen, also Rolles die man schieben muss, und solche Sachen möchte ich anschauen, und äh, ja, bekommen auf jeden Fall. Wo jetzt das Interview für Jobberts hochgeladen, weißt du das? Ähm, also das fertige Jobwärts-Video, das musst du mit Jobwärts abklären. Das weiß ich nicht, wo die das immer haben wollen, aber das Video wird jetzt sicher nicht. Es äh, wird sicher noch 2 drei Monate dauern, bis wir da weitermachen. Weil da haben wir noch einige Interviews zu führen, einige Drehorte und so. Also, das wird sicher noch bis den Sommer rein dauern, bis das Video fertig sein wird. Und das Interview, was ich mit euch gemacht habe, und was wir gemacht haben, das kommt auf meinen Kanal. Also hier. Was hältst du von Förderschule? Ah, du bist aus Deutschland, oder? Corinna Hösel. Förderschule, muss man kurz helfen, ist diese Schule für Menschen mit Behinderung, wo nur die hingehen, oder? Also so eine, eine Sonderschule sozusagen. Oder ist das eine, wo nicht Behinderte und Behinderte hingehen? Weil in Österreich haben wir keine Förderschulen. F, Servus! <lacht> mein erwin video ja? Ist, glaube ich, eins meiner aller, allerbesten Videos, die ich jemals so gemacht habe, ja? Schön, dass dir gefällt. <lacht> Oder ich hoffe, es gefällt dir. Ah, also, Corinna. Förderschule. Wow, sehr cool. Danke, McAndy. Das ist lieb von dir, dass du schon so lange dabei bist. Da bist du echt schon selber dabei. <lacht> Und schön, dass du dabei bist. Ups, jetzt hat's getutet. Um, das, das hupft der gell? Ich glaube, jetzt Mal, wenn ich mich beweg. Schauen wir mal. Nein? Der Fokus springt immer. Ich muss dazu sagen, mein Telefon ist jetzt auch schon über vier Jahre alt, glaube ich, oder älter, und das eigentlich Wichtige ist, ich habe das Ding schon dreimal zerlegt und wieder zusammengehalten. Ich hab schon dreimal den Bildschirm gewechselt, weil ich ihn schon dreimal kaputt gemacht hab. So ein Fuck. Und wenn man so ein Handy so oft und wieder zusammensteckt, kann es halt dann schon mal passieren, dass es nimmer mehr so gut funktioniert, wie es eigentlich war. Und dafür bin ich aber echt nur begeistert davon. Aber ich werde, also ich will mir jetzt eigentlich nur warten, bis das Sechser er von oneplus One rauskommt, und mir dann erst ein neues kaufen. Äh, ja, Corinna, klaro. Äh, ich habe eh Videos auf meinem Kanal, die erklären, dass ich ja seit fünf Jahren, jetzt sind es bald 6 Jahre, selbstständig bin. Und also ich nehme mein jetzt an, Förderschule ist jetzt eine Schule für Menschen mit Behinderung. Ausschließlich. Äh, wenn dem so ist, dann.. <lacht> Sorry Eva, mehr als tun kann ich nicht. Aber es wird schon. Ein Tweet alleine genügt hat dann auch nicht. Also es muss schon. Die Leute schauen das an oder schauen sich nicht an. Mehr kann ich leider nicht machen. Ähm, Corinna, ja. Ich bin in die Sonderschule gegangen, vier acht Jahre, also das ist wahrscheinlich so wie eine Förderschule bei dir, in Österreich, und danach habe ich eine normale Regelschule besucht, und habe dann die Matura gemacht, also Abitur, heißt jetzt bei dir, und zwar in einer Schule mit Wirtschaftsschwerpunkt, und die hat fünf Jahre gedauert, die habe ich dann dort besucht und danach bin ich nach Wien, von Oberösterreich und habe dann studiert Publizistik und danach habe ich mir ich hab jetzt dem Studium ein bisschen gearbeitet als Werbetexter in einer Werbeagentur in Büros und verschiedene kleine Jobs gemacht und 2012 Mhm. Habe ich mir dann selbst gemacht Mit Social Media Beratung. Heute mache ich Videoproduktion. Ich moderiere Veranstaltungen. Ich mache Vorträge zum Thema äh, Leben mit Behinderung. Leben mit persönlicher Assistenz. Aber auch äh, Social Media und Behinderung. Weil ich glaube, dass das ein sehr kräftiges, sehr Sinnvolles, ja, mächtiges ähm, Vehikel ein Tool, eine Gelegenheit für Menschen mit Behinderung, sich selbst Gehör zu verschaffen und auch ähm, selbst Informationen zu, zu bekommen über andere und äh, ja, Sachen zu lernen voneinander, sich auszutauschen. Und das Leben zu bereichern. Jetzt ist der Livestream gerade weg. Ich hoffe nicht bei euch. Seht ihr. Ja, passt wieder. Was? CR Bike Squad? Hast du oft Sex? Wow. Ah, das ist was, was ich bei mir gehört. <lacht> aber hast du oft Sex? <lacht> Und wenn du fragst nach Sex, Jo okay. wer bist du? Und was ist Sex? Äh, Sex mit einer anderen Person? Sex mit dir selber? Sex mit Tieren? Sex mit einem Magazin? <lacht> Das ist eine sehr unspezifische Frage. 21, okay. Ja? Ähm, schön für dich, wenn du Sex hast. <lacht> Die Tori läuft ein, aber, ja noch, ähm, ja. Wie gesagt, das, ich komme klar damit und mein Burschen geht's gut. Falls du das Antwort genügt. So. Gibt es noch was, was ich euch mitteilen kann? <lacht> Wir amüsieren die Menge. Sehr gut. Na, ah. Nanikus würde ich jetzt nicht sagen. Die Frage ist schon gerechtfertigt. Wann sind interessiert, interessiert es und äh, er hat auch gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei ihm stimmt, aber er hat zumindest was gesagt, und äh, deswegen würde ich ihn jetzt nicht zusammenscheißen, oder sagen, er ist kindisch, weil er hat äh, nicht blöd gefragt, sondern ganz normal, und das passt. Da würde ich jetzt nicht schimpfen, meine ich war, das ist vollkommen okay. So, ich empfinde, Facebook ist zum 50 plus, nicht negativ gemeint, abgerutscht. Siehst du das auch so? Was heißt von unsere Regierung? Holy shit. Medium. Was ist Medium? Ah, Corina, Deutschland. Regierung. Mit der habe ich mich nicht beschäftigt. Ich bin mit unserer schon <lacht> nicht ganz äh, d'accord, wenn man sagt. Ähm, Facebook. 50 plus, äh, ja, das stimmt wahrscheinlich. 50 plus ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist kein teenager -Zeig mehr. Das ist richtig. Da ist jetzt Instagram kräftiger in der 20er, 20 plus Area. Ähm, Snapchat ist sicher auch noch jung. Was ganz, ganz jung ist, ist Musical. Da geht es richtig ab. Da muss ich wieder mal was posten. Shit! Ich glaube, ich habe auf Musical.ly bald mehr Abonnenten wie hier auf YouTube. Das ist echt schlimm. Ähm, Peter, Servus. Wie hast du als ganz Junge damit umgegangen, wie war das so? Nico, danke, lieb von dir. Ich bin, also ich wäre vorher 41. Oh, shit. Ähm, gut. da Peter, wie auch persönlich werden, wie war deine Kindheit? Wie hast du als ganz junger, äh, wie bist du als ganz junger damit umgegangen? Wie war das so? Äh, nicht anders, wie du mit deiner Jugend umgegangen bist. Das Ding ist, ihr glaubt so dass das so besonders war, aber das es nicht. Das ist mein Leben. Ich kenne es nicht anders. Ihr habt als Kind irgendwann angefangen zu gehen, ihr seid über die Stirn Quellen wieder aufgestanden, furchtbar geweint und weitergemacht, ihr habt Radfahren gelernt, ihr habt auf Bäume geklettert, ihr habt Regenwürmer gegessen, ihr habt Sand in die Nasen gesteckt, äh, Ihr habt in den Kindergarten Sachen gebastelt, ihr habt äh, Radfahren gelernt, Skateboard fahren, ähm, ich frage euch auch nicht, wie das war, weil das ist einfach so. Und für mich ist mein Leben auch nicht anders gewesen. Ich bin so aufgewachsen, wie ich aufgewachsen bin, und es war für mich nichts besonderes, weiß es meins ist. Da ist jetzt nichts, äh, wo ich da sagen kann, es war schlimm, oder es war äh, blöd. Natürlich war es scheiße, dass ich mir oft was gebrochen habe, dass ich viel Zeit im Krankenhaus verbracht habe, dass ich an der Fasching in der Schule war, ich oft als Verletzter gegangen bin, weil ich mir gerade was gebrochen habe, und dann hat man einfach nur zum Gips noch eine andere Bandage dazu gegeben und schon war ich verkleidet. Ähm, das war sicher nicht immer cool, aber es war halt auch mein Leben, und es war jetzt da so normal eigentlich. Deswegen äh, ist das jetzt, ja, kann ich nicht sagen, ich kann nicht sagen, was das anders war oder besonders war, das war mein Leben, und es war jetzt nicht schlimm, weil ich kann ja nicht sagen, wie es anders gewesen war das heißt, ich kann nicht sagen, ob es jetzt schlimmer war, oder schlecht, oder besser war, und was sicher ist, ich habe ähm, Erwachsene, sind immer sehr, ich habe mit Erwachsenen sehr gut umgehen können, weil denen immer so begeistert waren, dass so ein kleiner Mensch wie ich so gescheit, und so, so frech ist, und so eloquent, weil ich war für, für so einen Dreijährigen, Vierjährigen, Fünfjährigen, super pfiffig, weil ich halt ausgeschaut habe wie, wie nur Jinger. Weil ich auch furchtbar klar war und so zart und so zerbrechlich und aber gekriegt habe wie ein, ein Drecktrager, sagt man bei uns in Österreich. Also ich hatte ein wirkliches Maul. <lacht> und ich habe mir nichts geschissen. Und das hat das hat mir schon viel geholfen, und da habe ich mir auch viel rausnehmen können, weil ich halt behindert war, glaube ich. Aber sonst war da jetzt äh, nichts Besonderes dabei. Ja Nico, aber ich habe die, die Streams verlinkt, du kannst gerne mal reinschauen, was du magst, mal schauen, ob ich irgendwas gesagt habe, was du noch nicht weißt. Wir alle waren Kinder, waren als Kinder mal frech. Das stimmt. Aber ich glaube, dass ich mir als Kind, und auch jetzt als, als behinderter Mensch, glaube ich, dass ich mir manchmal mehr Frechheiten erlauben kann, weil die Leute einfach daff sind, dass jemand wie ich ah, so einen Schneid hat, oder so was sonst hat, und sich nicht trauen, mir dann dagegen zu reden. Glaube ich jetzt einmal. bin mir nicht sicher. Was? Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Wir wissen, wie lange mein, wie lange ist dein Genital? Leck mich am Arsch. Ähm. Das ist auch was, was ich da jetzt nicht sagen werde. Wie lange ist deins? Körst du uns oft. Bist du ein Mann? Bist du eine Frau? Alter Schwede. Leute, was wollt ihr wissen? Ah, ja, ich bin 18 Tage gesund gewesen. Und ich hatte dann Gehirnblutung. Ah, dritten, vierten. Yep, Org. Okay, und dann sagt schon der Name ziemlich komischer Vogel. Ah, ah, ah, ah! der Chat wird AIDS, was, diese intimen Fragen, ja, yep, komisch, gell? Du hast ihn gemeldet, alles klar. Ja, ich mein, grundsätzlich muss sich mein Genital nicht verstecken, glaube ich, aber das ist was, was ich sicher nicht auf YouTube <lacht> teilen werde. So, <lacht> alter Schwede, Leute! Ja, hey, ähm, haben wir schon mal ein Penis reden? Ich werde jetzt aufhören. <lacht> also, der Penis hat jetzt nichts mit dem Aufhören zu tun, aber, ähm, anyhow. Ihr Lieben, danke fürs Reinschauen, und, ähm, ja, ich wäre schön, wenn ihr, mich abonniert, falls ihr überhaupt teilt meinen Kanal, ähm, schaut sie mir auf Instagram vorbei oder Snapchat und Twitter, Twitter bin ich ja, ich mag Twitter. Äh, wobei, ich würde gern auf, auf Instagram jetzt wie 1000 knacken. Ich bin jetzt gerade über 900 und ich hätte so gern 1000 und 100.000. 100.000, 100.000 auf Instagram. Das wäre schön. Vielleicht. Kannst mir helfen. <lacht> so, in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank. Was da AAA, ah, ah, bist du homosexuell? Ehrlich? Nein, bin ich nicht. Ehrlich nicht. Ich stehe auf Frauen. Wenn du das schon so direkt wissen willst. Ja, Dori, ich wünsche dir auch eine schöne Woche. Tschüss, Baba. So wie du jetzt den Chat. Jetzt muss ich mein Handy wieder umdrehen. So, hm. So, gut, dann äh, ich wünsche euch was. Pfiat euch, ciao. So, Stream Launch ist top.